mein moin liebe rage mode family heute sind wir hier weil wir das Giveaway auflösen von der Drill spitzhacke also laden wir mal die kommentare und schauen wer von euch gewonnen hat es ist okay. Ich glaube, es ist Pidizzle. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und tut mir leid, wenn ihr nicht gewonnen habt. Dann beim nächsten Mal. Tschüss.